In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Fragetyp Musterabgleich mit Java Molekular Editor in Moodle einfügen können. Wir befinden uns hier bereits schon im Test und auch auf der Seite, wo man den Testinhalt bearbeiten kann und fügen eine neue Frage hinzu. Hier haben wir auch den Musterabgleich mit Java Molekular Editor. Zunächst ist wieder der Fragetitel einzutragen, dann nehmen Sie einen guten für sich, dass Sie die Fragen gut unterscheiden können und auch immer wieder leicht finden. Und da geht es auch schon an den Fragetext. Wir nehmen hier als Beispiel, zeichnen Sie die Struktur von 1,2 difflo eten Sie können wie gewohnt hier mit dem Editor auch Ihre Texte formatieren. Weiterhin können Sie hier dann die erreichbaren Punktzahlen eingeben und wenn gewünscht ein allgemeines Feedback. Bei den Einstellungen für diesen Java Molecular Editor lassen Sie bitte die erste Einstellung, sprich die automatische Erstellung von SMILES, denn in dieser Aufgabe wird mit SMILES-Codes gearbeitet. Vielleicht ein kleiner Hinweis: auf der Seite von daylight.com gibt es eine kleine Hilfestellung bezüglich der Smile-Codes. Ich zeige Ihnen aber gleich noch eine weitere Möglichkeit, wenn Sie damit nicht vertraut sind und leicht an Ihre Codes kommen. Zunächst müssen wir aber erstmal Antworten definieren. Die erste Antwort muss definitiv richtig sein. Hier nehmen wir match fc ist gleich cf, Klammer zu. Die Schreibweise hat dann auch etwas mit diesem bestimmten Fragetyp zu tun. Das hier drin, das FC ist CF, ist unsere eigentliche, eigentliche Smiles Code. Und diese Antwort ist korrekt, bekommt also 100%. Ich gebe hier noch zwei Antwortalternativen ein, die ebenfalls korrekt sind und auch 100% in der Bewertung erhalten. Wie Sie sehen, können Sie aber auch noch weitere Felder für die Antworten mit hinzufügen. Nun sichern wir uns das Ganze einmal und schauen, dass Moodle alles akzeptiert hat. So ist das. Sind Sie sich nun nicht ganz sicher mit der Smiles-Schreibweise, können Sie bei einer Antwort hier oben zunächst einfach mal ein C eingeben für einen Kohlenstoffatom und können sich hier in der Vorschau einfach mal den Editor mit dem dann die Studierenden arbeiten sollen. Sie sehen also dann auch hier oben die Fragestellung und wenn Sie nun beispielsweise Ihre Formel, Ihre Struktur bauen, ich mache mal hier ein kleines Beispiel, können Sie mithilfe dieses Symbols hier den zwei Dreiecken, das sich als Smiles-Code kopieren und Ihnen bei sich in der Frageeinstellung als richtige Antwort mit einfügen. Das ist unbedingt wichtig, dass wirklich mit diesem Smile-Code aus diesem Programm gearbeitet wird, damit es das korrekt erkennt. Arbeiten Sie zuerst mit diesem Java-Molekular-Editor als Fragetyp, empfehle ich Ihnen immer noch manuell bei den ersten Klausuren drüber zu schauen, dass das auch alles so stimmt. Ja, das war der Fragetyp. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.